Inneres Roulette-Kino 1 Doppelschlag der Lieblingszahl. Plankspieler fragen sich im Casino immer wieder: Verflixt nochmal, wann fällt meine Zahl endlich zweimal in Folge, wenn ich darauf setze? Stellen Sie sich in Ihrem inneren Kino ein leeres Fußballstadion vor. Sehen Sie es. Auf dem Rasen liegen 1300 weiße Untertasten gleichmäßig in Reihen verteilt. Alles ganz akkurat und ordentlich. Nun wird eine Taube einen Kilometer außerhalb des Stadions auf die Reise geschickt. Sie wird über das Stadion fliegen, das ist sicher, man sieht ja auch an, dass sie dringend muss. Zur selben Zeit sitzen Sie allein im Stadion inmitten der leeren Ränge, schauen auf die Untertassen und dürfen sich jetzt eine der 1300 aussuchen. Irgendeine. Es soll Ihre Lieblingsuntertasse sein. Sie laufen runter auf den Rasen, markieren die Untertasse mit einem schwarzen dicken Filzstift und eilen wieder hoch zu ihrem Platz. Von dort oben können Sie immer noch gut das Kreuz auf der Untertasse sehen. Da kommt sie schon, die Taube. Sie fliegt ein, kreist über dem Stadion und weil dieser Moment einfach so gut gefällt, lässt sie ihrem dringenden Bedürfnis endlich freie Fahrt. Herab damit! Wo wird die feuchtwarme Fracht landen? Auf einer der 1300 Untertassen, das ist gewiss. Aber nur dann, wenn das Bömmchen genau auf der einen von Ihnen markierten Untertasse einschlägt, diese einen von 1.300, nur dann haben sie das gleiche erlebt, als wenn ihre Lieblingszahl beim Roulette endlich zweimal hintereinander fällt und sie sich über einen schönen Gewinn freuen dürfen. Sie können sich vorstellen, es geschieht nicht oft, dass die Taube genau trifft. Sie weiß ja auch gar nicht, welche Untertasse markiert ist. Es ist pures Glück, reiner Zufall. Vielleicht sitzen sie jahrelang in diesem Stadium. Die Taube fliegt ein, sie kackt und fliegt wieder weg. Immer wieder, immer wieder aufs Neue. Und Immer wieder daneben. Wenn Sie also das nächste Mal mit knirschenden Zähnen und etwas ungehalten den Spieltisch oder sogar den Croupier verfluchen, weil Ihre Lieblingszahl seit Wochen oder sogar seit Monaten einfach keinen Doppelschlag mehr zeigt, wenn Sie setzen, dann erinnern Sie sich an die vielen, vielen Untertassen in diesem einsamen Stadion mit dieser einsamen Taube und Ihrer kleinen einsamen Fracht. Mein Name ist Georg Liebring